Die Stadt Graz-Infoline. Neues und Informatives aus der Stadt Graz. Heute sperren die Grazer Bezirkssportplätze endgültig wieder auf. Damit es hier zu keinen Massenansammlungen kommt, können Sie Sportflächen über eine Handy-App reservieren. Die App gibt es auf courtculture.cc zum Downloaden. Die Grazer Sportplätze sind dort in einer Karte eingetragen. Wer reserviert hat, hat auch das Nutzungsrecht. Sind Sportplätze nicht reserviert, dürfen sie ohne Anmeldung genutzt werden. Und die Ämter der Stadt Graz starten heute wieder den Parteienverkehr, allerdings unter geänderten Bedingungen. Um die Ansammlungen von Menschen zu vermeiden, wird es vielfach Terminvereinbarungen und in den großen Amtsgebäuden auch Eingangskontrollen geben. Termine können Sie auf Graz.at oder telefonisch vereinbaren. Bitte kommen Sie nach Möglichkeit alleine zu den Terminen. Die Stadt Graz Infoline. auf deiner Antenne.